Ich denk du trinkst nichts mehr Holle! Ich, ich hab das nicht geteilt Mann. du hast mir das ja. Gesicht geschaut. <lacht> <lacht> Jochen! Ich geh nicht einfach durch Achmed. Jochen! Ja wo bist du Hol Betty runter von deinen Schoß! Hier <lacht> ist schon Noten. Gut er ist schon Höschen aber. Jochen, du bist nicht. Hast du Puppel hängen? Rechte Seite. Gut. Ja, sehr gut. Wir backen heute mit dem Bäcker vom Bundespräsidenten Pizza. Denn natürlich, wenn einer einen geilen Teig für zu Hause macht, dann jochen. Und ich möchte euch heute nicht dicht labern zu lange. Wir fangen direkt an mit ein paar geilen Aufnahmen und dann geht es weiter. Ne, Jochen? Pizza ist natürlich schon noch ein bisschen anders als Brot, aber Was erwartet euch generell für eine Pizza? Es ist eine Selfmade Home Pizza, so dick, dünn, wie, wie kann... Also Pizza, der Teig, da scheinen sich auch die Geister. Manche finden das toll mit einem dicken Teig, manche mit einem dünnen Teig. Ich mache so ein Mittelding. Äh, ich habe hier so eine Fertigsoße, die finde ich eigentlich ganz geil. Da ist nichts drin, das muss man mhm. sagen, das so ein bisschen Schärfe. Okay, da muss ich ganz kurz reingriffen ja. und kommentieren. Für dieses Video gilt, nicht jeder hat alles getötet, ja. mir nicht jeder will in irgendeinen Biomarkt rennen. Nicht Nein. Jeder Wir machen alles basic so für die, für die Masse, dass es geil ist. Wisst ihr? Also ich habe die probiert, die ist geil, die kenne ich nicht, die kenne ich äh. nicht, ist alles aus einem Plan. Wir versuchen drei unterschiedliche. Ich lasse euch probieren und dann sagst du was mal ah. aufhauen. Oh, geil. Ich bin ja, ja nicht verlieren. Challenge aufgebaut. Ja, ich bemerke so. nicht zum Schluss. Ja, darum geht doch. Das ist doch äh. scheiße. Die Zubereitung in der Videobeschreibung ist ganz in. klar und deutlich erklärt, dass ist es checkt. Falls hier euch so. was fehlt. Dieser Teig. Da habe ich diesen Vorteil rein. weil Das ist sozusagen die lange Variante. Mhm. Wir oh. machen eine Kurzvariante, machen eine lange Variante. Ja. Und wir wollen auch nebenbei so einen kleinen Test machen. Ich man den Unterschied, ob man jetzt irgendwie so einen Kram macht mit zwölf Stunden im Kühlschrank. Genau, darum geht's. Oder auch eben nicht und wir machen beide Varianten, das wird sich jetzt hier im Video aufklären. Und ohne Scheiß, ich habe jetzt angefangen abzuwiegen und ich muss leider sagen, weil ich ja sonst immer so äh, äh, ja. und mit dem Abwiegen ist doch besser. Okay, dann haben wir es genauer. Für heute haben wir es genauer. Darum geht's, darum Und jetzt äh, gehen wir erstmal an die, an die Maschine. Mir Drin. Ah, jetzt machen wir komplett eine Variante, komplett ohne Vorteil. Die ah jetzt Die <lacht> langsamer haben wir doch schon vorbereitet. Ich, ich denke du trinkst nichts mehr, Holle. Ich, ich hab das Mann. nicht gefeilt, Mann. Du hast uns gesicht geschossen. <lacht> Ja. So, jetzt ist das da drin. Hier haben wir jetzt so einen Würfelhefe, das sind 42 Gramm. Ich glaube, da mache ich einen halben von rein, das reicht vollkommen ein bisschen mehr. Mhm. Jetzt nehme ich 160 Gramm Wasser, aber warm. Warm, muss warm. Ja, bei Hefe, Wärme und dann geht es schneller. Bis ist besser, sehen. ne? Ich lasse dazu trotzdem noch ein bisschen zurück. So, was fehlt noch? Äh, Salz. Oh nein. <lacht> Salz! Man rechnet 2,5% Salz. Salz kommt an erster Stelle, dann röst Mitterstoffe. Dann machen wir jetzt so ein Und Teelöffel für okay. Salz. Rein. Aber jetzt nochmal für den Ablauf wegen schnell. Ja. Wenn der nicht läuft, ist ja. nicht schnell. Jetzt fehlen noch die anderen Zutaten. Jetzt machst du den Zucker rein. Genauso viel wie Salz. So, was fehlt jetzt noch, was wir drin haben? Die Pizzakräuter, haben wir gesagt. Jochen, macht jetzt die Gewürze rein, der alte Fuchs. So, also, wir können ja mal rein zeigen, was für Kräuter hier drin sind. Da kann jeder auch, ja, so machen, wie er Bock drauf hat. Das du vielleicht noch sagen, Jochen, wie lange würden wir den jetzt kneten? Zwei Minuten, langsam, ach schnell. Guck mal, jetzt löst er sich vom Kesselrand, jetzt machen wir Stopp. Wenn er sich so löst. Ja, und vor allem, er so glatt ist, ne? Guck mhm. mal, da klebt nichts mehr am Rand, nichts. ne? Siehst du Und <lacht> sonst muss man hier ein bisschen Mehl drauf machen, ja. ne? Aber dann kannst du das hier so rundstoßen. So. Zeig doch mal hier, Jochen, wie man das genau macht so. Wenn das jetzt so liegt, so und dann muss man das immer so rüberziehen quasi so. Das und sind auch. schnell machst du denn immer, ne? Ja, schnell ist gut, ne? Mhm. So, jetzt lassen wir den liegen. Jetzt pass auf, jetzt machen wir es genauso wie mit dem. Wollen wir mal einmal gucken, ne? Der ist schon ja, ne? aufgegangen. Mhm. Der wird jetzt gleich auf, werdet ihr sehen. Da musst du jetzt nochmal draufhalten. nachmittags, mit, weil sich das dann so in der Luft wirbeln kann und so sonieren kann mit. Also so ist der Plan. <lacht> das wird nichts. Nein, scheiß drauf. So, mache ich da ein bisschen Olivenöl rein und mache ein bisschen Olivenöl drauf. So, und dann nimmt man hier diese Frappane, also oder wie das Zeug heißt. So, und dann macht man das so rüber. Wenn man das jetzt nicht hat, kann man auch ein Handtuch nehmen oder reibt das Ganze okay. mit Olivenöl ein. Und jetzt müssen wir warten, bis es aufgeht. Aber wo ist jetzt der Zaubertrick? Meine Einschätzung, ich hätte es genauso was der Scheiße geschmeckt. Ich weiß es nicht. Jochen haut den Ofen an hier. Das man muss vorheißen, <lacht> zwar verboten, aber geht nicht anders. Und wie heiß machst du das, Jochen? 500 Grad. Es geht nur <lacht> bis 260. Und das bist du früher. Nur ein bisschen fetter, ne? Also, soll ich dir ehrlich sagen, oh, sieht so aus wie ein <lacht> <lacht> also <die> ganze... <lacht> Wie der letzte Schnösel. Da hieß ich Wodka. <lacht> das ist der Teig All-In, den wir gerade gemacht uh -huh. haben. Das ist der Teig, den ich gestern quasi gemacht habe. Ah, okay. so, mit Vorteil, ohne Vorteil. Die meisten haben ja keinen Pizzastein zu Hause. Warum auf Blech. Und weil ich das nicht auf Backtrennpapier machen will und da hast du ein bisschen mehr Unterhitze, mhm. so, oh Mache ich Gott. da ein bisschen Öl. Knuspriger. Mann, genau. Ach, oh, weiß was hab ich Erkennt sich nicht aus, ne? So und dann mache ich den hier einfach raus. Dann nimmt man den da raus und dann drückt man den so platt und dann schmeißt sie den ja immer so hoch hier, so, weißt du? Aber mhm. das kann ich nicht so, <lacht> so auf dem Finger und noch und think. auf dem Finger so, ja, ja, braucht kein Mensch. <lacht> sondern da muss einfach so ein bisschen den Rand ein bisschen dicker. Ich weiß gar nicht warum, weil die Soße sonst rausläuft, das ist ja die Bewandnis. Wegen den Rand etwas dicker lassen. Also das ist elastisch natürlich. Guck mal, da geht es ne? hm. durch das Olivenöl, was da drin ist, dieses bisschen. ne? Leute, wir machen es jetzt auf einen Blech. Normalerweise. Ich habe gesagt zwei. Ja, aber wir wollen auf eins, dass wir es besser. Dass wir genau den Vergleich so, haben. Ja, rauf hier auf den Teig. Und wir müssen uns merken, wo welcher ist, ne? Welcher war jetzt welcher? <lacht> das war der mit dem. Ja, So und das ist jetzt. Der fühlt sich anders an. Es ist einfach so. Scheiße, na jetzt schmeckt das doch besser, was? Ja, das kannst du haben. Also was mir auffällt, Leute, wenn ich zu Hause Pizza mache, es hat eine ganz andere Konsistenz. Auch wenn ja, ich, ich mache es ganz einfach und es ist ganz anders. Du musst es schon so machen, wie ich sage. Ja, ja, aber das wusste ich ja? doch vorher nicht. Ja. So, welche Soße nehmen wir jetzt hier? Tomate, einfach ganz normal Tomate lassen wir nehmen. Machen wir noch einen Ruf, wa? Mm, ja, also ich hab, hab nichts gegen Tomaten. Ich auch kann nicht. ruhig rein. Also Schinken soll man ja nach dem drauf machen, gerade wenn man so einen mm. teuren hat wie wir. Für 500 Euro das Kilo. Mm -hmm. Oder so. <lacht> <lacht> Und jetzt machen wir für acht mit, mit Salami. Ne? Du musst Mozzarella, Chris Mozzarella. Ja, okay, alles gut. <lacht> Basilikum und natürlich bei Burrata muss Murray, ne? Mörri und ein bisschen Olivenöl, ne? Basilikum Mörri, macht Jochen vorher, sagt er, ne? Und dann Käse und fertig bei den anderen. Gib den einen wenn du die Rinde frisst, Jochen. Hm. <lacht> ja, nein! Aber komplett runterschucken, ne? Ja, das ist es ein Film, Mann! Äh. So! Jochen, ja. beim Elternabend Achmed. stell mal Jochen beim <lacht> Elternabend. Was machst du, wenn jemand deinen Sohn beleidigen würde, Jochen? Puh, die Fresse. Ja. Direkt ins Maul. Okay. Ja, ja. Du, damit der Käse noch mehr so ein bisschen mehr Bums hat, mache ich noch ein bisschen Parmesan oben drauf. <lacht> Jetzt machen wir Rucola oben drauf, ist ein bisschen viel Käse, aber. Das viel sieht heftig gut. aus. Das wundert mich, dass du das vorher drauf hast. Ja, Rucola, das kannst du nicht vorher bringen, Jochen. Und nachher. Pizzakräuter mache ich da auch ein bisschen drauf, würde ich sagen, ne? Auch oh noch, ja? Ja. Und jetzt noch Olivenöl. Nicht zu viel, ne? Das sieht schon das geil aus, ne? Geil aus. So, jetzt müssen wir warten, bis der oben heiß ist und dann Vollgas. Und dann geht das los hier. Und dann, und dann hauen wir die 20 Minuten rein, weil der geht nur bis 260. Man sagt ja Pizza ganz heiß, 300, 400. Aber ich glaube, die braucht keine 20 Minuten. Nochmal 100er. Ich lasse da einfach 20 Minuten drin. Nochmal <lacht> 100er. Für 100er war ich ja nicht. Nochmal 100er. Alter, ich hab gar nicht so viel Geld. Ja, natürlich. So, Alter. Und, Boah, geil. Und stopp. Pizza drin. Also wenn die wirklich 260 Grad macht, wie eingestellt, ja. braucht keine Pizza 20 Minuten. 20 Minuten sind die jetzt! Beide. Ja, aber oh. die waren vor gut. Sind die 20 Minuten jetzt oder nicht? <lacht> Holle! Oh! Den Schuh will ich mir nicht anziehen, den Hunder hast du verdient. Die sind doch falsch! Also dann kann man natürlich nach dem Wacken dann noch das, den Schicken drauf machen, weil das wäre zu schade. Und dann sieht das doch schon geil aus, ne? oder? Die sehen heftig aus. Also die, die hier ist... Also ich würde... sagen, Nee, ich bin ehrlich, die ist so perfekt. Ich hätte die hier, die ist aber vom, vom Anfassen gleich fast. Und das ist die, wir haben ja jetzt gedreht, die ohne Vorteig, ne? das ist die mit Vorteig. Ja, aber wie geil die aussieht. Also ja, muss die muss noch geschnitten werden jetzt, ja. So, schaber. Ach hast du gehört? ¿Aló? Mich am Arsch, Alter. Boah, das ist geil. Boah, guck mal, auch hier. Ja. ja! Guck mal rein, die Bläschen. Oh, cool. also ganz eigener Style, ganz eigener Style. Muss du da eine Bäckerei machen? Na, hä? Ich muss erstmal die Brote richtig backen, <lacht> ran. Und dann fange ich mit Pizza an. Ja. Also, ich würde jetzt mal eins sagen: Wenn die geil schmeckt, ist das die einfachste, geilste Pizza der Welt. Vor allen Dingen die noch gut aussieht, würde ich mal ja. sagen. Ne? Also, mir gefällt es wirklich sehr gut. Der Teig ist bei beiden fluffig. Bei beiden. Das ist krass. Guck mal, gucken, also die ist echt dick, ne? Also, man dicke Pizza mögen. Ja, dann machen wir das nächste Mal ein bisschen dünner. Nee, bei. nee, ich mach das. Das Geht? will ich nur den Zuschauern sagen. Ach also so. sie ist dick, aber wenn ihr sie macht, müsst ihr es mögen. Das ist keine dünne Pizza. Oh, das ist noch zu heiß. Die ist sehr flauschig, sehr matschig auch im Mund. Hätte nicht eine Minute eher rausgedurft. Das stimmt. Das ist so auch also Das ist geil. Matschig, weich, aber kräftig, käsig. Also ich, ich frage mich gerade, was mit das erinnert. Das ist so eine typische American Pizza einfach. Ja. Aber in Perfektion. Mmh. Und das für so eine kurze Arbeitszeit. Oh, und der Randjochen, der ist krass. Ich müssen ein bisschen Salz drauf haben. Für mich ist es perfekt. Ah. Also gerade der Rand auch, Leute. Der, der ist geil. Der hat eine ganz krasse Konsistenz, ist so ein bisschen knusprig, zäh. Aber was meinst du, äh. wenn du die nicht auf isst und morgen nochmal aufbäckst? Noch besser, sagst du? Ja. ja. Einmal die mit Vorteig. Also schmeckt es nicht. Schmeckt es nicht, sagst ja. du, das wäre eine fette Lüge. Oder? Ich gu guck grad, ja. Nee. Dann lieber schnell, wenn man schnell. Also die geschmacklich finde ich sie nicht besser äh, mit Vorteil. Ich sag euch für mich eine ganz andere Pizza, als man die normal kennt. Jeder macht neapolitanisch, <lacht> römisch, platt. Das ist einfach so für sich, wie Jochen seine Pizza macht. Das ist absolut geile Kreation. Guck mal einerseits wie dick. Man muss es mögen, aber es ist geil, glaubt es mir. Vor allem mit mhm. dem Belag ist das geil, weil man ja ganz schön viel Käse auch drauf, ne? Wenn ich jetzt die perfekte Variante haben wollte, würde man sie mit Vorteil nehmen, die noch ein bisschen länger im Ofen lassen, aber auch rein geschmacklich ist eigentlich scheißegal, schmeckt es beides gleich. Ein und für sich macht das glaube mhm. ich wirklich keinen Unterschied. Mehr. Nein, für den Aha-Effekt zu Hause, mhm. weißt du, das Blut für die Bekömmlichkeit vielleicht, oder? Genau, weil so wenig Käse drauf ist, meinst du? Ja, aber... <lacht> Wenn der Bekömmlichkeit nur 500 Gramm Käse <lacht> Genau. <lacht> Guck mal, wie er mich aussagt. Aber weniger Hefe so ist ja, Verstehe ich. Also mit den Worten werde ich das auch abschließen, wie, es, wie Jochen sagt. Das ist anders, das ist geil, das ist matschig, das ist American-Style. Das ist die perfekte Pizza für zu Hause. Ich weiß letztlich nicht, wie Jochen das gemacht hat, aber ihr habt es gesehen. Es ist easy, wir haben das Rezept. Echt so schnell so eine geile Pizza. Dafür gehe ich auf Tauchstation. Danke Jochen. Ich danke dir auch, Und dann schreibt gerne rein, gerne noch weitere Videos mit Jochen. Der hat's drauf, was diese Backgeschichten angeht. Und dann sehen wir uns eventuell mit euren Tipps in den Kommentaren und so weiter wieder beim nächsten Video.